Ja, willkommen zu unserem Projekt äh, Video Quiz Plattform. Was war das Problem? Äh, wir haben gemerkt, dass es sehr viele Lernschwierigkeiten in der Corona-Zeit gibt und wollten Bildung digitaler gestalten und Aufgaben in dieser Zeit interaktiver machen. Und äh, wir haben gemerkt, dass es dass es sehr viel Spaß gemacht hat, sich, äh, äh, sich über geschaute Videos auszutauschen und damit zusammenzuarbeiten. Die Lösung war, äh, waren Videos über Unterrichtsinhalte, wo man sich im Live-Chat austauschen kann. Und am Ende gibt es ein Quiz zum Austauschen der Lösungen. Frontend Framework aufgesetzt. Das Script war auch eher Background. Socket war für den Livechat zuständig, der die Nachrichten direkt weiter hat. Okay. Hier seht ihr jetzt einen äh, Screenshot von dem Excalibur, in dem wir erstmal die Designideen für die Webseite äh, aufgezeichnet haben. So äh, war der Entwurf für äh, die Themenseite. Dort äh, sollte man zwischen den einzelnen Fächern, in dem Beispiel jetzt Deutsch, Englisch, Mathe, Physik und Musik auswählen können, äh, unten drunter die sehr schön dargestellten Punkte, sollten dann die einzelnen ähm, Videos sein, auf die man dann klicken kann. So äh, war der Entwurf, das ist der Entwurf für die ähm, Live-Chat- und ähm, Videoseite. Äh, logischerweise links oben, das ist, sollte das Video äh, sein. Rechts ist der Live-Chat, in dem man äh, reinschreiben kann und in dem dann angezeigt wird, wer geschrieben hat, was er geschrieben hat und zu welcher Uhrzeit er geschrieben hat. Unter dem Video sieht man dann noch Titel und äh, kleine Videobeschreibung und noch mögliche weitere Videos passend zum Thema. Außerdem kann man auch wieder zurück auf die vorherige Seite klicken oder weiter zum Quiz. Das ist der Entwurf für die Quizseite. Im Quiz steht erstmal oben dann die Frage und darunter die möglichen Auswahlmöglichkeiten. Ähm, außerdem optional noch weitere Lerninhalte und äh, sendet man das Quiz dann ab, kommt eine Auswertung, die einem dann sagt, was man richtig gemacht hat oder ob man es richtig gemacht hat. Dann kommen wir jetzt zu der Live-Preview. Wir ähm, ja, haben einmal ein Frontend gebaut. Da kann man einen Raum setzen und ihn dann laden. Vielleicht geht es hier gerade nicht. Ich probiere das mal auf der Seite. setze setzen Raum und dann wird der geladen. Theoretisch müsste jetzt hier ein Video gezeigt werden. Hier kann man dann den Chat benutzen. Und mit dem, mit dem Knopf kann man dann der, das Quiz anzeigen lassen. Die Daten für das Kurs kommen eben, wie schon vorher erwähnt, in einer JSON-Datei. Diese sind nämlich sehr schön auszulesen für den Computer. Und es wurde ja vorher ziemlich gut gezeigt, was, was alles enthalten ist. Wie beispielsweise das Video oder die Fragen und die Antworten für das ähm, Kurs. Wie wir unsere Plattform noch weiterentwickeln wollen. Wir wollen einführen, dass man die Antworten von anderen angucken kann, was die geantwortet haben auf den Quiz. Zum Beispiel wollen wir auch ähm, machen, dass man ansehen kann, wie viele Mitglieder die richtige Antwort abgegeben haben. Und die verschiedenen Räume werden wir noch verbessern. Und wir wollen noch ein synchronisiertes Gucken der Videos einführen. Okay, äh, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Den Quellcode finden Sie auf dieser Adresse. und